Wie kann ich in Lime LimeSurvey eine von mehreren Fragen zufällig auswählen? Ich möchte also beispielsweise drei Fragen anlegen und möchte dann, dass bei jeder und jedem Befragten nur eine von diesen drei Fragen zufällig ausgewählt wird. Das zeige ich mal schnell anhand eines Beispiels. Ich erstelle eine neue Umfrage, nenne ich einfach mal Test 3 und dann gehe ich hier auf die Struktur, um zunächst mal eine Fragengruppe anzulegen. In den ich einfach mal Früh 1, Speichern und Frage hinzufügen. Und jetzt ist der erste Schritt, dass man eine sogenannte Gleichungsfrage einsetzt. Und in dieser Gleichungsfrage wird dann diese Zufallsauswahl von diesen drei Fragen vorgenommen. Dafür ist der erste Schritt, hier beim Fragentyp rüber zu wechseln zur Gleichungsfrage. Die findet sich hier unter den Maskenfragen. Das einmal bestätigen. Und dann muss ich noch einen Code eingeben. Ich nenne die Frage jetzt einfach mal Gleichung. So, und jetzt, dort wo normalerweise der Fragentext hinkommt, dort kann ich jetzt diese Zufallsauswahl hinschreiben. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, dass man mit geschweiften Klammern so ein Expression-Script hier startet. Und dann muss man im Prinzip eigentlich nur sagen, dass man jetzt eine Zufallszahl gezogen haben möchte zwischen 1 und 3. Und das würde im Prinzip schon funktionieren, indem man sagt, RAND, für also RANDOM, und dann 1,3, das heißt also, dass eine Zufallszahl gezogen werden soll zwischen 1 und 3, also 1, 2 oder 3. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, wenn die Befragten in der Umfrage zurückgehen, dann würde hier das nicht funktionieren, dass dann immer wieder eine neue Zufallszahl gezogen wird, beziehungsweise es würde zu Problemen führen. Deshalb baut man hier noch eine Kleinigkeit mit ein in dieses Expression Script, dass man sagt, wenn die Zufallszahl schon gezogen wurde, dann belasse es bitte dabei und wenn sie aber noch nicht gezogen wurde, dann bitte eine neue Zufallszahl ziehen. Und das macht man folgendermaßen, indem man hier einmal eine if-Bedingung hinschreibt. Und dann schreibt man hin, in Klammern ist unterstrich empty, in Klammern Gleichung. Das heißt, es wird geprüft mit dieser if-Bedingung, ob diese Gleichungsvariable leer ist. Und wenn das der Fall ist, dann passiert das, was man nach dem Komma angibt, nämlich diese Zufallsziehung der Zahlen 1 bis 3. Und dann gibt man hier ein weiteres Komma ein. Dort wird dann bei diesen If-Bedingungen das hingeschrieben, was ausgeführt werden soll, wenn vorne die Bedingung nicht erfüllt ist. Das heißt, wenn die hier nicht leer ist, dann soll einfach die schon bestehende äh, Zufallszahl genommen werden. Und die heißt dann eben Gleichung, weil ich hier eben diese Frage mit dem Code Gleichung benannt habe. Man kann dann natürlich auch jeden anderen Namen nehmen. Gut, jetzt habe ich hier noch einmal Klammer zu, ganz am Ende vergessen. Und dann müsste es eigentlich passen. Ich klicke hier auf Speichern und Schließen. Dann kann ich direkt gucken, ob alles geklappt hat. Ja, hier kommt keine Fehlermeldung. Wenn da jetzt noch ein Fehler drin sein sollte, dann würde das hier in rot angezeigt werden. Gut, dann gehe ich jetzt hier wieder rüber in die Struktur. Ich habe jetzt ja hier in dieser Fragengruppe bisher nur diese Gleichungsfrage drin. Ich füge jetzt hier eine weitere Frage hinzu. Und zwar jetzt kommen diese drei Fragen, aus denen ich eine Frage zufällig auswählen möchte. Ich nenne die jetzt einfach mal F1 und schreibe hier in den Fragetext einfach mal rein Frage 1. Und ich lasse hier den Fragentyp. Das Einzige, was ich hier jetzt noch verändern muss, ist die Relevanzgleichung. Die Relevanzgleichung steht standardmäßig auf 1. Das würde also heißen, dass allen Befragten diese Frage hier angezeigt wird. Ich möchte diese Frage jetzt aber nur einem bestimmten Teil der Befragten anzeigen, nämlich nur denjenigen, die die Zufallszahl 1 zugeordnet bekommen haben in dieser vorhergehenden Gleichungsfrage. Deshalb schreibe ich jetzt hier in die Relevanzgleichung rein. Gleichung, weil das der Code für die vorhergehende Gleichungsfrage ist, ist gleich 1. Hier muss man immer an das doppelte Gleichheitszeichen denken. Das heißt also, dass diese Frage hier nur denjenigen angezeigt wird, die die Zufallszahl 1 zugeordnet bekommen haben. Speichern und neu. Und dann machen wir das Ganze nochmal für die Frage 2. Und auch hier gehe ich dann wieder in die Relevanzgleichung und schreibe dann hier wieder hin, Gleichung ist gleich 2. Speichern und Neu und das Ganze nochmal für die dritte Frage. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe also eine Gleichungsfrage und diese drei Fragen. Eine Kleinigkeit ändere ich noch bei der Gleichungsfrage. Dafür klicke ich hier auf die Frage drauf und dann klicke ich auf Bearbeiten. Und dann können wir nämlich noch hier bei den Optionen einstellen, bei der Anzeige, dass diese Frage immer versteckt werden soll. Ja, also die eigentliche Zufallszahl, die da gezogen wird, muss den Befragten ja nicht angezeigt werden, sondern nur die entsprechende Frage, die dann ausgewählt wird. Und das erreiche ich, indem ich diese Gleichungsfrage hier verstecke. So, das war es im Prinzip schon. Jetzt können wir uns das direkt mal in der Umfragevorschau anschauen. Und zwar wird jetzt immer eine Zufallszahl gezogen und Befragten kommen die entsprechende Frage angezeigt. Beim ersten Mal jetzt hier zum Beispiel das ist es die Frage 2. Wenn, wenn ich das Ganze nochmal mache, nochmal hier die Umfrage vorschau, dann ist es jetzt die Frage 1 und so weiter. Also jedes Mal, wenn ich hier in der Vorschau das neu starte oder wenn eben eine Person den Fragebogen startet, die den Link bekommen hat, wird also zufällig eine von diesen drei Fragen ausgewählt. Soweit als kleiner Einblick, wie man eine Frage von mehreren Fragen zufällig auswählt in Lime Survey. Viel Erfolg bei der Anwendung.